Ein Wahnsinn, dass ich wegen nur drei Personen einen Prüfungstermin anbieten muss. Das war, als ich studiert habe, noch anders. Ich hätte mich nie getraut, so eine Prüfung überhaupt abzugeben. Man sieht doch gleich, wenn sich jemand nicht ordentlich vorbereitet hat. Habe ich es nicht gewusst. Alle treten mindestens schon zum zweiten Mal an. Eigentlich hätte ich noch zwei Paper zu schreiben, die Deadlines sind knapp für die Veröffentlichung. Statt mich hiermit rumzuschlagen, könnte ich auch produktiv sein und das tun, was wirklich wichtig ist. Meine Publikationen schreiben sich ja nicht von selbst. So. Jetzt ist es langsam Zeit, die Studierenden hereinzulassen. Arif Paria. Ah, an den kann ich mich erinnern. Der war zwar immer anwesend, aber hat noch nie etwas gesagt. Wahrscheinlich hat er Schwierigkeiten mit der Sprache. Kein Wunder, wer weiß, wie lange er überhaupt schon da ist. Gabriele Müller. Die ist auch wieder hier? Hat beim ersten Antritt schon fast nichts zusammengebracht. Redet wenig und wenn, verstehe ich sie oft nicht wegen des unmöglichen Dialekts. Dass die kein Hochdeutsch spricht, ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich bin mir nicht sicher, ob man für ein Studium geeignet ist, wenn man sich nicht ausdrücken kann. Gernot Gruber Der wird wahrscheinlich kommissionell machen müssen. Er ist schon zweimal angetreten und jedes Mal war das eine Katastrophe. Auch in den Übungen hat er so gewirkt, als würde er nicht reden wollen und hat keine Ahnung. Sehr desinteressiert. Ich kann nicht verstehen, warum erwachsene Menschen es innerhalb eines Jahres nicht schaffen, sich Nachhilfe zu besorgen oder sich wenigstens mehr Mühe zu geben. Ihr könnt die Blätter wenden, ihr habt eine Stunde Zeit, Name und Matrikelnummer nicht vergessen auf die Blätter zu schreiben und nicht schummeln, sonst bekommen wir ein Problem miteinander. Was ist das denn für eine Brille? Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? Sie müssen sich immer wieder ärgern und sind frustriert über faule Studierende, die den Anforderungen nicht gerecht werden? Ja, das können Sie laut sagen. Haben Sie das Gefühl, Sie kommen Ihnen so oft entgegen und haben moderate, schaffbare Aufgabenstellungen? Ja, es sind ja nicht alle Studierende so, aber ein paar, die wollen echt nicht. Ärgern Sie sich nicht, wir haben die Lösung für Sie. Unser Produkt, die Habitus-Sensible Brille, wird Ihnen helfen, Ihre Studierenden besser zu verstehen. Setzen Sie mich mal auf. Wow, das sieht ja schon mal ganz anders aus. Und wie schaue ich aus? Herbert Meyer, 54. Beruf: Habilitierter Professor. Einkommen: Stabil. Soziales Kapital: Angesehen unter Kolleginnen. Gutes Netzwerk kommt aus einer Akademikerinnenfamilie. Viele Zitationen seiner Arbeiten. Publiziert in seiner Abteilung am meisten. Eine Frau, zwei erwachsene studierende Kinder. Erstsprache: Deutsch. Zweite lebende Fremdsprache: Fließendes Fachenglisch. Nanu, was ist denn das? Bin ich das? Durch mich erhält man Einblick in Habitus und Kapitalausstattung. Schauen Sie sich doch Ihre Studierenden mal genauer an. Vielleicht gibt es Gründe, warum Sie hinter Ihren Erwartungen zurückbleiben. Arif Paria 23 Arbeit, Tankstellenkassier Teilzeit, Nachtschicht, akustische Einschränkung, benötigt eine Hörhilfe, Mehrfachbelastung, Pflege des Großvaters, wohnt im Elternhaus, Erstsprache, Persisch. Probleme Dialekt zu verstehen. Weitere lebende Fremdsprachen. Deutsch, Englisch. Gabriele Müller, 21. Herkunft vom Land. Arbeiterfamilie. First Generation Studierende. Keinerlei Unterstützung. Familie ist gegen ihr Studium. Arbeit, Kellnerin, geringfügig. Wohnt im günstigen Studentenheim. Probleme den starken Dialekt abzulegen. Spricht Mundart Deutsch, Hochdeutsch. Lebende Fremdsprache, Englisch. Gernot Gruber, 27. Arbeit, Teilzeitbusfahrer mit Nachtschichten ab 3 Uhr morgens. Die frühen Dienste ermüden ihn und erschweren das Lernen. Herkunft, Arbeiterfamilie. Kaum soziale Bindungen mit anderen Studierenden. Die Uni ist für ihn ein Ort der Ausgrenzung und Scham. Viele fühlen sich an der Uni fremd, unsicher und dumm. Zum Beispiel wegen ihres Dialekts oder weil sie vermeintlich Selbstverständliches nicht wissen. Sie erleben einen Habitus-Strukturkonflikt. Ihr Habitus, also so wie sie sozialisiert und ausgestattet sind, ist anders, als es von Seiten der Uni und der meisten Lehrenden erwartet wird. Das kann verunsichern, weil unsere Gesellschaft vermittelt, dass es an unserem Willen und unserer Begabung liegt, ob wir etwas schaffen oder nicht. Hm, also ich musste während meines Studiums nicht arbeiten. Druck, das Studium allzu schnell abzuschließen, hatte ich nicht. Ebenso wenig irgendjemanden zu pflegen oder zu betreuen. Meine Eltern und Freunde konnten mir immer helfen, wenn ich nicht weiter wusste. Ich habe gewusst, ich kann immer alles irgendwie schaffen, wenn ich mich anstrenge. Mir ist noch nie aufgefallen, dass unterschiedliche Lebensumstände so einen großen Einfluss auf das Studieren haben. Ich bin ganz schön oberflächlich in der Beurteilung, wenn ich begabt und engagiert finde. Deshalb wurde ich entwickelt. Unser Produkt, die Habitusbrille Brille 2022, ist für all jene, die meinen, dass alle in einer meritokratischen Gesellschaft dieselben Chancen haben. Also perfekt für Menschen wie Sie. Diese Brille lässt mich erkennen, dass Studierende eventuell eine andere Kapitalausstattung und Herkunft haben als ich. Viele haben einen anderen Habitus als ich und nicht alle haben dieselbe Ausgangssituation fürs Studieren. Über derartige Privilegierung und Benachteiligung habe ich noch nie nachgedacht. Und mir war nicht bewusst, dass ich unbeabsichtigt diese Machtverhältnisse reproduzieren kann. Das heißt aber auch, dass ich bis jetzt klassistisch gehandelt habe, ohne es zu wissen. Ja, das passiert den Besten, aber mit der Habitus-sensiblen Brille können Sie nun diese Mechanismen besser erkennen. Es liegt jetzt an Ihnen, diese auch aufzusetzen und zu nutzen. Und das Beste? Sie ist nur eine von vielen weiteren Brillen in unserem Intersektionalitätssortiment. Damit erhalten Sie noch weitere kritische Perspektiven zu anderen Diskriminierungsformen wie beispielsweise Sexismus, Rassismus, Ableismus und so weiter. Schlagen Sie jetzt zu! Wow! Und wo bekomme ich das? Im Anti-Bias-MOOC, die Habitus-Sensible Brille. Holen Sie sich die Brille gleich. Es ist nie zu spät, die Brille aufzusetzen. Die MacherInnen der Habitus-Sensiblen Brille übernehmen keine Haftung für eventuellen Schwindel, Schuldgefühle oder plötzliche Neugier. Weitere Informationen finden Sie im MOOC, in den Werken Bordiös oder auch im Forschungsprojekt Habitus-Machbildung.